Also ich bin Jasmina, ich wohne in Hamburg und promoviere hier im Fach Politikwissenschaft. Ich heiße Michael, komme aus Düsseldorf, bin seit 2005 in Hamburg und bin hier als Banker und Autor tätig. Hallo, mein Name ist Janine, ich studiere in Göttingen Soziologie und arbeite in Hamburg, um mir mein Lebensunterhalt zu verdienen. Ich bin Marc, komme aus dem Sauerland aus Lennestadt und bin derzeit Projektleiter im Database Marketing. Die größte Herausforderung war für mich ähm, eigentlich das Bewerbungsverfahren. Ich äh, wusste weder, wann ich mich dort bewerben muss, äh, wie ich mich bewerben muss, worüber ich mich bewerben muss. Als ich denen sagte, ich schmeiß den ganzen Scheiß und fange an zu studieren und dann auch noch Politologie, haben die die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Junge, das kannst nicht machen. Sondern äh, das war überhaupt keine Selbstverständlichkeit, das musste man sich selbst dann auch erst erkämpfen. Ja, das war schon ein großer Schock an die Uni zu kommen, gerade glaube ich auch die Selbstständigkeit, die man dann sehr, sehr schnell sich aneignen muss. Was muss ich zuerst machen, um mich zu bewerben? Was, was studiere ich? Wie, wie wähle ich das aus? Was sagen Studenten? Als ich dann dort mit anderen Arbeiterkindern ins Gespräch gekommen bin, die sich bereits in der Initiative engagieren, habe ich gedacht, Mensch, das kann doch gar nicht wahr sein. Genau so habe ich mich auch in den ersten Semestern gefühlt und ähm, es geht anscheinend ganz, ganz vielen so. und. Ich bin mir ein bisschen bewusster geworden, dass ich überhaupt ein Arbeiterkind bin. Ich hatte da vorher nie großartig drüber nachgedacht. Das war auch nie ein Thema in der Schule oder während des Studiums. Und das ist mir bewusst geworden, dass es das gibt, dass die Probleme heute viel größer sind, als sie damals waren, dass also es ist viel undurchlässiger geworden ist, das System. Oder es hat sich etwas nicht verändert. Ich bin sozusagen bodenständig geblieben. Das heißt, ähm, Gerade wenn man BWL studiert, die Klischees, die es eben gibt, die treffen zum Teil zu, die kommen eher nicht von ungefähr. Für mich verändert hat sich eigentlich nur noch mehr das Bewusstsein, dass, es, ähm, dass man Hilfe braucht, um, um sich zu entscheiden zu können, auch Möglichkeiten kennenlernen muss. Bei den Schulbesuchen ist es so, dass wir mit den Schulen Kontakt aufnehmen. Wir haben, ähm, das läuft in, auf unterschiedliche Art und Weise manchmal. Ähm, Treffen wir irgendwo bei Veranstaltungen auch Lehrerinnen und Lehrer oder Schulleiterinnen, und Schulleiter oder aber wir telefonieren auch einfach mal bestimmte Schulen ab. Dann gehen wir in der Regel mit drei Mentorinnen oder Mentoren dorthin und genau, wir halten dann also unseren Vortrag über Finanzierungsmöglichkeiten und warum sich eigentlich ein Studium lohnt. Wir kamen da rein und eigentlich war die Schulklasse darauf eingerichtet, jetzt kommt wieder jemand, der uns irgendwas erzählt. Aber es war nicht so, sondern wir haben uns erstmal von denen erzählen lassen, was, was wollt ihr, was erwartet ihr von uns, was möchtet ihr? Möchtet ihr mit uns über eure, euer Studium reden, wollt ihr überhaupt studieren oder sollen wir euch mal was erzählen, was wir so gemacht haben? Und dann kommt irgendwann der Moment, wo sie auf einmal ganz ruhig sind und wirklich zuhören, weil sie halt merken, wir sind authentisch und wir erzählen unsere eigene Geschichte. Ich habe gemerkt, das Interesse war groß, war aus einem Arbeiterbezirk, einer 12. Klasse an der Gesamtschule mit durchaus sehr regem Interesse, die auch nachher noch da geblieben sind und uns dreien Fragen gestellt haben. Besonders wichtig daran finde ich, dass wir über die Schulbesuche an Schülerinnen und Schüler überhaupt erstmal herankommen, die sonst nie die Möglichkeit hätten, diese Information irgendwie zu bekommen. Und man hat gemerkt, dass äh, die Schüler sehr, sehr glücklich waren, jemanden zu treffen, der einfach Erfahrung weitergibt, der von, aus eigenen Erfahrungen spricht und äh, der nicht der Lehrer ist. Es lohnt sich, sich zu engagieren, weil du die Chance hast, ein bisschen die Welt zu verändern und deine eigenen Erfahrungen an andere weiterzugeben. Weil du dadurch im direkten Kontakt mit jungen Menschen etwas für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem tun kannst. Macht unheimlich viel Spaß. Hundertmal <lacht> schon gesagt und jetzt? <lacht> ich kann das nicht. <lacht> okay? Gerne.